Zum einen führt der Preis zu einem Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Der Preis räumt den Markt, somit kommt dem Preis eine Auslesefunktion zu. Zweitens, Zum zweiten hat der Preis eine Signalfunktion inne. So signalisieren beispielsweise Preissteigerungen, dass das Gut relativ knapper geworden ist. Das heißt weniger Angebot bei gleicher Nachfrage oder mehr Nachfrage bei gleichem Angebot. Preissenkungen hingegen signalisieren, dass das Gut relativ weniger knapp geworden ist. Das heißt mehr Angebot bei gleicher Nachfrage oder weniger Nachfrage bei gleichem Angebot. Drittens Drittens hat der Preis ebenfalls eine Lenkungsfunktion inne. Der Preis lenkt die Produktionsfaktoren in Bereiche mit hohen Preisen und hohen Gewinnen. Viertens, Viertens kommt dem Preis eine gewisse Erziehungsfunktion zu. Der Gleichgewichtspreis zwingt die Anbieter zur Kostensenkung und die Nachfrager suchen preisgünstige Einkaufsmöglichkeiten. Fünftens. Fünftens sorgt der Preis dafür, dass Unternehmen, deren Herstellungskosten langfristig über dem jeweiligen Gleichgewichtspreisen, Marktpreisen liegen, aus dem Markt ausscheiden müssen. Dem Preis kommt somit eine gewisse Auslesefunktion zu. Sechstens. Letztlich kommt dem Preis sechstens ebenfalls eine Verteilungsfunktion im Sinne zu, dass Preise bestimmend für den Lebensstandard der einzelnen Wirtschaftssubjekte, also der Verbraucher und der Hersteller, sind. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die wesentlichen Funktionen des Preises ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Drad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.